In Israel sind erneut Zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform der Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten befürchten eine existenzielle Bedrohung der Demokratie. Die Reform würde der religiös-konservativen Regierung von Premier Netanyahu die Kontrolle über die Ernennung von Richtern am obersten Gerichtshof geben. Zudem könnte das Parlament Entscheidungen des Gerichts aufheben. Netanyahu hatte die Pläne angesichts der seit Monaten andauernden Proteste vorerst auf Eis gelegt.